Willkommen Leute, mein Name ist Serthion und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Minecraft Battlefront 3. Heute wieder Hashtag Tomic und wieder mit Squidzocker. Guten Tag. Ja. Ja, auch am Scheiß mal gehört bla, bla bla, ich kenne Scheiß. Also, bevor wir jetzt in das epische Abenteuer gehen, wo wir definitiv überleben werden. <lacht> Ich möchte ich ganz kurz nochmal hier einen TS ansprechen? Das möchte ich der Test von uns beiden. Eigentlich mein Test, aber er beanspruchten sich hier, ja. ja. Nein, eigentlich nicht. Ich bin Untermieter, for free. Auf jeden Fall, die ts TSAP ist hier jetzt ganz einfach und nochmal in der Videobeschreibung auch. Genau. Und ja, genau hier, da, hier auf mich steht ja. er. Genau, Nur, dann machst du den Countdown. Ja. Dann gehen wir jetzt auf Multiplayer, dann muss ich gehen. Okay, machst du deinen Countdown. 3, 2, 1, schön. Dauert bei mir gerade ein bisschen. Bei mir auch, äh, wir in. Ja. Er ist drauf. Ich bin drauf. Ich bin alleine. Okay. Ich bin alleine. Okay, wir sind alleine. Komm. Perfect. Okay, dann, äh, Unter uns man, war der, ja, der in Strike Escape. Hatte. Ja, Escape war hier. Das heißt, wir sollen weg. Sehr so weg hier erstmal. Oder lass nochmal ein bisschen Essen braten, würde ich sagen. Ja. Ich würde einfach noch eine neue Welt. Ich hab auch 14 Essen sind. dabei. Und mach kurz. Du Ofen? Äh, ja, ich mach zwei Öfen können wir direkt mehr Essen braten. Und machen beide mal ein bisschen Kohle rein. Ja. Warte, ähm, ich fange. Warte. So, und hoffentlich jetzt bisher nicht so eine Panik schieben wie gestern. Nein, nein, nein, jetzt ist ja... Jetzt sind wir allein auf dem Server. Naja, sagst du jetzt und gleich wieder... Oh mein Gott! Überlebende! Ich hab jetzt mal auch einen Christian gemacht und mach mir jetzt mal eine neue Spülzocke. Aber dann lass trotzdem gleich mal hier weg, weil Escape lebt halt noch. Und... Wer weiß. Was kann man eigentlich noch mit dem Dings machen, mit dem Kaninchenfell? Gar nichts, oder? Kommt man dann nichts machen? Ja, okay, dann werfe ich das mal weg. Ich habe ein kleines Loch gemacht mit Müll. Das ist am besten da nicht reingehen. Okay. Äh, ich nehme mir dann schon mal vier Steaks raus. Ich jetzt extra ein paar schöne Schwerten Okay, hat. wir können es ja ein bisschen aufteilen. Ich schaue noch mal hier ein paar, ein bisschen Code raus für Fackeln. Und wir brauchen Holz, merke Und wir brauchen mehr Holz. Ich mach mal kurz eine Steinaxt. Und Fackeln, stimmt. Geh da nicht rein. Das yes. hat ich nicht unbedingt vor. Und ich habe da auch so noch andere Siedlung liegen lassen. Ja, okay, dann, wir können ja jetzt ruhig ausschleichen, wir werden ja jetzt... Wollen wir noch, äh, am besten wäre es, wenn wir vom folgenden Schluss nochmal hier weglaufen. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, Escape halt. Okay, ja, kannst du noch einen Ofen machen mit Eisen? Genau, ganz nice. Ja. Hier ist Flint. So, also, Kies. Aber hier ist sonst nichts mehr. Hier ist nicht so geil. da würde ich einfach sagen, lass weiterlaufen. Mal gucken, hier ist noch ein bisschen Kohle. Ja, nee, die Höhle ist nicht so geil. Dann lass uns gleich weiterlaufen. Wasser. Okay. Ja, hier da unten ist ja seine Höhle. Ich mach mir kurz eine Eisenspitzhacke. Brauch schon einen. Okay, nice. Und ich mach mir kurz mein Eisenschwert noch. Ich, ich muss zuerst schnell nochmal einen Steinspitzhacke machen. Ja, ich habe keinen. Ich, hab, ich kann dir eine geben, wenn du eine brauchst. Brauchen eh noch ein bisschen mehr, deswegen mache ich jetzt einfach einen. Ja, okay. Ich gehe da mal ein bisschen kurz draußen Holz haben okay? Ja, ja. Ja, hier sind noch ein paar Kaninchen. Und das Zuckerrohr. Ja, ich hole nebenbei noch ein bisschen Zuckerrohr und alles. Also ich will generell alles noch ein bisschen. Mein wenn das hier schon so easy da ist. Okay, nice. Brauchen wir noch irgendwie. Ja, Äpfel brauchen wir noch nebenbei. Aber ich glaube jetzt in der zweiten Folge Äpfel fahren, ist das schon schlau? Nee, oder? Ich wollte gerade Koordinaten anmachen, aber das ist ja ein Fehler gewesen. Hey, nee, kannst du kannst einfach im Schnitt zensieren. Also, ist ja kein Ding. Ich mache auch manchmal, glaube ich, die Koordinaten einfach auf. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst ein Schneideprogramm. kannst ja auch nichts. Oh, das sagst du. Mufi-Marker. Ich bin Muffi-Marker-Profi. <lacht> oh Mann. Ich habe jetzt gleich einen Stack, also ich habe jetzt schon über einen halben Stack. Ich glaube so 50, 50 Rohholz reichen erstmal, oder? Ich glaube ein bisschen Gold, ne? Okay, nice. Die Spitzhacke dahin. Vergesst die ganze Zeit zu hotkehen. Ist dumm. Egal. Kannst du fünf Minuten vergangen Oh shit. Sehr produktiv gewesen. Okay, okay ich habe jetzt 42 Holz. Dann lass ein bisschen weiterlaufen, weil die Höhle ist jetzt noch nicht so geil. Außer halt da. Sehr du grad tief gerade. Ich, ja. ich weiß nicht, findest du da gerade viel bei dir? Ich habe keinen Schwein gehört. Findest du gerade viel bei dir? Nee, oder? Es ist noch ein bisschen. Weitergehen. Okay. Ja, da oben ist noch ein Schwein. Ja, okay, aber wir haben jetzt auch erstmal genug Essen. Ja, dann würde ich sagen, lass einfach weiterlaufen. Ja, warte, ich würde die noch schnell die Kohle abbauen. Jo. Vielleicht kurz mal gucken, hier in der Nähe was. Äh. Ich baue dann schon mal die Ö ich baue dann schon mal die Öfen ab. Weil da brät nichts mehr. Warte doch, warte mal. Der brate ich hier drin noch ein bisschen äh, oh. Fleisch. Ach, da bist du runtergegangen, Ach so. Ich schleuche hier noch mal ein bisschen aus, dass wir keine Mobs brauchen. Reicht, perfekt. Um, so. Machen wir ein bisschen Eisen. Äh, wie viel Fleisch hast du? Gerade... Ich habe jetzt 18 Steaks ich hab neun, also. Ja, okay. Neun, Sch äh, sieben Schweinefleisch und zwei Kuh. Jo. Wie gesagt, ihr brät hat noch ein bisschen was drin. Ja, okay, kommst hoch. Ich facke mit. Okay, ich brate jetzt einfach nochmal die drei Schweinefleisch und die zwei Kaninchenfleisch und dann können wir gehen. Du kannst die fucking ruhig lassen, wir haben genug wir werden jetzt okay. mal so gehen ja nimm dir das da raus und nimm dir hier noch ein bisschen Steak habe jetzt 17 Steaks und das reicht glaube ich kann ich jetzt was äh, wie viel also wie, hast du jetzt viel Essen ausreichend auf jeden ja, Fall okay. dann nehme ich jetzt die beiden erstmal dann nehme ich die beiden Kaninchen Sachen und wenn du was brauchst sag einfach Bescheid Die einzigen auf dem Server. Oh, sind wir vielleicht die letzten auf dem Server? Wir die die <lacht> okay, dann lass weiterlaufen. Nein. Oh, jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. Das ist voll geil. Und es wird Nacht. Bitch, please. Wollen wir nicht doch irgendwie bleiben? Nee. War <lacht> <lacht> doch so schön. Ja, können wir jetzt ein paar Level fahren? So. Oder sterben? Ja, guck, er ist schon weg. Anzu zu dir. Ja, hier habe ich die ganzen Bäume abgebaut. das versteckt sich von hinten so Blumen. Süß. Tot. Oh, Apfel. Nice, den habe ich da. Okay, jetzt haben wir schon mal. Zwei Äpfel. Nice. Senden wir beide schon mal einen Goldapfel. Ja, dann lass da wo hinten hingehen. Also die Map scheint jetzt nicht so geil zu sein, also zumindest da wo wir hingelaufen sind. Hier ist noch eine Höhle, hier ist ein bisschen Kuh. Creeper! Okay, gut. Nichts passiert. Oh nice, das sind Kühe. Okay, nice. Oh Gott, bin ich dumm. Wirklich? Da hinten ist ein bisschen was. Sollen wir dahin gehen? Weil hier ist schon wieder. Eine, hier endet das Land. Aber oh, das wird eine Zeitverschwendung sein. Egal, dann lass uns einfach hier bei den Bäumen runtergraben. Wenn wir Pech haben, dann tun wir einfach ein bisschen strippen ein. Ja. Ja, Gott, um. ja. Bin nicht so ein Was? ist glaube ich, ja, hier ist eine Höhle. Nee, ich glaube nicht. Ja. Krasse Höhle. Doch, hier ist eine Höhle. Komm hier. Komm hier unten? Nee. Warte, wo bist du? Da, die, da, da, da. Da, wo der Zombie ist. Warte hast du ja, ich hab packen. Nice. Doch. So. Hier ist Eisen. Das ist wirklich da Ja, also so ein schönes Folgenende. <lacht> Einfach Alter, vier Minuten nur noch, Alter, die Zeit geht voll schnell vorbei. Wollen wir direkt noch eine neue Folge vorproduzieren? Können wir machen. Dürfen wir noch nicht, ohne Kampf zu haben. Nein, dürfen wir doch. Also ohne, Ka Du meinst du warst was anderes gerade? Du meinst gerade die Blutrauschregel. Dürfen wir. Haben die anderen auch gemacht kein Ding eine Folge können wir ruhig vorproduzieren das ist, ja, ist ja nicht schlimm dann lass das wirklich machen sind wir halt nicht aktuell dann können wir halt ein bisschen weiter weglaufen und können nicht gesniped werden ist besser okay müssen wir jetzt hier runter wenn ja, ich das Problem okay, das Eisen ich warte nur darauf dass ich hier runterfalle und sterbe ja ich auch okay, also spring Wo sind wir gerade? Wir sind gerade auf Höhe 31. Oh Gott. Alles okay. Ja. Hier ist Gold. Ich wollte mal bei dir das Gold ab. Ich, ich wollte ganz kurz nur essen, wenn ich überlebe. Ja. Wie lange bis sind. Okay. Ja, mir gehen jetzt die, ich habe noch eine Fackel. Ja, jetzt sind wir auf einer guten Höhe. Hier ist auch, okay, Rotstein. Ja, hier ist Redstone. Hier ist Rotstein. Guck mal, ob vielleicht drumrum noch was ist. Nee. Hier ist noch Eisen. Ja, dann lass hier mit kleiner Basis aufbauen. Und dann können wir hier Strip ein. Nicht hier, nicht. Bisschen oh, hoch, bitte. Welche Höhe sind wir? Ja. Ja, wir sind hier auf Höhe 12. Das ist doch gut. Ja, ich will trotzdem nicht sehr unten unbedingt machen. Wollen wir uns ja mal Cleanstone einbauen? Oh, hier ist ein Spawner. Nice. Warte ich kurz vor dir. Glaub, bist du gelaufen? Ich hab ne oh. Schabens 3 nice Bei Eimer Wer macht Na es? Namensschild. Wollen wir uns schon ins Pferd holen? Wir können verboten. Dürfen, dürfen wir leider nicht. Warte doch einen, einen Thorsten zähmen. Ich Stack fackeln. Oh. Ja, hier ist noch ein bisschen Eisen. Nice, aber holy no. shit. Man. Oh, das Geld mit Verzauberung. Creeper, spinne. Okay, nice. Ah, das gut. LOL, Alter, komm mal kurz zu mir. wo bist du? Fahr mal noch mal kurz da, wo wir gerade hochgelaufen sind. Ja, ich. ich bin äh, leichter verrecken. Alter! Ich bin, bin vergiftet. Ja, hier ist clear. Alter, wie lange noch? Zehn Sekunden? Ja gut, in der Zeit ich mindestens auf ein halbes Herz runter. Ich glaub, ich glaub, Schau da, ist sehe, wenn du hier runter guckst. Da hinter dir ist ja die Hexe. Warte, ich kriege. Muss ich jetzt mal einbauen, Habt weil sie? das, ist nicht, das ist hat die Trank Leute, einen Trank gedroppt. Welchen? Heilung 1. Nimm, nimm einfach. Hello? Nimm, nimm Nimm, nimm, nimm ist schon fast voll, Alter. Okay. Guck mal da runter. Das sieht mega seltsam aus. Dios! Yes. Ernsthaft? Okay, warte. Ich wollte dir das Eisen, dann komme run komm ich runter, okay? Nee. Okay, warte, wir werden ja gleich wir werden gleich gekickt, pass auf. Wir kriegen keine Nachricht. Alter, ey, der macht die Schärfe macht die Schärfe auf dem Diaschwert, Alter. Ein Dia ich von. Okay. Vielleicht hier ein bisschen aus. Ja. Über die S Achtung. Oh, Ausgelädt. Achtung, Achtung. Oh! Fünf Herzen, Alter. Die machen mega krank Damage. Was ist schon mit dem Tier? First Year, glaube ich in Baro. Okay, du bist raus. Ja, ja. Okay, das ich auch. war die Folge. Jetzt zweite Folge mache ich. Und ja. Ja, wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von uns und wir sagen. Bis sagen wir. Alle. Ja. Tschüss. tschüss. Tschüss, okay. tschüss. Tschüss.